individuell unterwegs. Der Freizeitpodcast. Folge 5. Marathonwochenende. Hallo liebe Individualisten und Podcasthörer da draußen. Heute gibt es mal eine Folge aus dem Studio, aber keine Angst, es geht um Outdoor Pur. Heute möchte ich euch nämlich ein klein wenig den Schlittenhundesport näher bringen. Ihr habt es ja vielleicht in den letzten Folgen schon so ein bisschen mitbekommen. Ich bin im Vorstand von einem Schlittenhundeverein in Niederösterreich, nämlich dem Niederösterreichischen Schlittenhundesportverein, passenderweise. Und wir hatten am Wochenende, dem Marathonwochenende, überall waren Marathons. Wir wissen ja, Boston wurde leider Gottes überschattet. Ganz, ganz tragische Sache aber auch der Niederösterreichische Schlittenhundesportverein hat einen Marathon veranstaltet, und zwar einen Marathon der etwas anderen Art. Davor gibt es aber eine kleine Einführung in den Schlittenhundesport und am Ende der Sendung wird es dann auch noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Folgen geben. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an mit der Einführung in den Schlittenhundesport. Zunächst einmal ist vielleicht für viele von euch die Frage, was sind Schlittenhunde eigentlich? Grundsätzlich gibt es vier offiziell anerkannte Schlittenhunderassen, also von der FCI anerkannte Schlittenhunderassen. Der bekannteste von ihnen ist sicherlich der sibirische Husky. Wie sein Name schon sagt, stammt er ursprünglich aus Sibirien. Auch aus Sibirien kommen die Samoyeden. Auch die wurden in den nördlichen Regionen von Sibirien gezüchtet, ursprünglich und eingesetzt. Aus Alaska kommen dann die Alaskan Malamut, die von den dort ansässigen Inuit gezüchtet wurden und last but not least, der Grönlandhund. Ganz kurz vielleicht zu den einzelnen Rassen, ich möchte es da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, ihr könnt es dann alles in der Wikipedia nachlesen, ich verlinke euch die einzelnen Rassen dort dann auch noch in den Show Notes und grundsätzlich ist es so, dass der Husky eigentlich der schnellste von den Schlittenhunden ist und die Malamuts und auch die Grönlandhunde sind die großen, schweren und langsameren Hunde. Das Samoyede ist da irgendwo dazwischen. Allen gemeinsam ist diesen Hunden, dass sie für ihr Leben gerne laufen. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass sie einen sehr, sehr ausgeprägten Jagdinstinkt haben. Weil die Hunde wurden ursprünglich dazu gezüchtet, um drei wesentliche Aufgaben für die Menschen zu erfüllen. Die erste Aufgabe war natürlich das Ziehen von Lasten, speziell im Winter. Mit Schlitten, natürlich nicht mit Rennschlitten, wie, man, wie, wie wir sie heute kennen, sondern noch mit reinen Transportschlitten, wo es wirklich darum ging, die Zelte, die Jurten, was auch immer, in Sibirien durch die Gegend zu führen, von einem Punkt zum nächsten oder eben auch in Alaska die Inuit dann zu ihren äh, Eisfisch-Ausflügen zu begleiten und so weiter. Der zweite Punkt, für den diese Hunde gezüchtet wurden, ist schlicht und einfach die Jagd. Die Hunde wurden definitiv auch zur Jagd eingesetzt, ganz klar. Deswegen haben sie sich auch bis heute diesen doch sehr, sehr starken Jagdtrieb erhalten. Das ist auch der Grund, warum man einen Schlittenhund in der Regel nicht von der Leine lassen kann in offenem Gelände. Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber ich sage mal, in 90% der Fälle kann man den Schlittenhund in offenem Gelände nicht von alleine lassen. Das ist sicherlich eine Eigenheit, die man einfach berücksichtigen muss, wenn man so einen Hund hat oder haben möchte. Und der dritte Grund, der ist auch ganz, ganz wesentlich, für den diese Hunde gezüchtet wurden, ist, dass sie schlicht und einfach als lebendige Bettwärmer verwendet wurden für die Kinder, damit den Kindern im Winter nicht kalt geworden ist. Man hat also die Hunde sozusagen zu den Kindern ins Bett gelegt und dafür war es natürlich notwendig, dass diese Hunde Menschen gegenüber sehr, sehr freundlich sind. Das heißt, sobald ein Hund auch nur ansatzweise Anzeichen gezeigt hat, dass er Menschen gegenüber aggressiv ist oder nicht so wohlgesonnen ist, wurde dieser Hund aus der Zucht ausgeschlossen. Und diese Menschenfreundlichkeit haben sich diese Hunde bis heute erhalten. Und das ist sicherlich auch mit einer der Gründe, warum die Schlittenhunde bis heute einen sehr sehr großen Sympathiewert bei den Leuten haben. Ja, so einmal zu den Hunden an sich. Ich möchte jetzt wie gesagt gar nicht auf die einzelnen Details jeder Rasse dann noch eingehen. Das können Sie alles nachlesen. Ich verlinke euch dann auch noch die Seite zu unserem Verein. Da findet ihr auch jede Menge weitere Informationen zu den Rassen und so weiter. Ja, was haben wir dann noch als nächstes? Das nächste wäre auf meiner Liste, euch einfach mal so grundsätzlich die gängigen Sportarten vorzustellen, die man mit den Schlittenhunden klassischerweise macht. Vielleicht kommen dann auch noch so ein paar unkonventionelle noch dazu. Die klassischen Sportarten sind natürlich die Wintersportarten. Die Königsdisziplin dabei ist sicherlich das Schlittenfahren mit den Hunden, keine Frage. Man kann aber zum Beispiel auch mit Langlaufschieren unterwegs sein, das Ganze nennt sich dann im Allgemeinen ski Auch das kann sehr viel Spaß machen, kann man aber natürlich nur mit ein bis maximal zwei Hunden machen. Also man stellt sich vor... Man, hat jetzt, man steht auf Skiern und hat jetzt ein 8er-Gespann vor, vor sich laufen. Das könnte vielleicht etwas ungut werden, also das spielt sich nicht so ganz. Die Schlittengespanne gibt es mit sehr, sehr vielen Hunden. Also das da gibt es 12er-Gespanne, 14er, 16er-Gespanne fahren da teilweise auf den großen Rennen herum. Also da ist nach oben eigentlich keine Grenze gesetzt. Die einzige Grenze, die es dann gibt, ist die physikalische mit den Kurvenradien. Was machen wir aber, wenn wir keinen Schnee haben? Jetzt könnte natürlich die Vermutung aufkommen, Na ja, dann liegen wir irgendwo vor in der Ecke. Nein, so ist es natürlich nicht. Man kann mit den Schlittenhunden auch Sport machen, wenn nicht Winter ist, wenn kein Schnee liegt. Man kann mit den Schlittenhunden auch Sport machen, bei 5 Grad plus, 10 Grad plus, das ist überhaupt kein Problem. Und was man da dann machen kann, ist zum Beispiel anstatt einem Schlitten, einen Trainingswagen zu nehmen. Das ist ein drei- oder vierrädriges Gefährt mit Lenkung, mit Bremsen, wo man sich hinten draufstellen kann und dann mit den Hunden eben über Feldwege, Waldwege, was auch immer, je nachdem wo es natürlich auch erlaubt ist, dann fahren kann. Eine weitere Möglichkeit ist es zum Beispiel auch, mit dem Mountainbike oder mit einem Scooter zu fahren. Wobei mit Scooter jetzt nicht diese kleinen Kinderscooter gemeint sind, sondern schon schwere, geländegängige Scooter, die für den Hundesport geeignet sind. Da kann man auch wieder mit ein bis zwei Hunden fahren. Es gibt natürlich immer Leute, die das dann auch übertreiben müssen. Davon kann ich euch aber wirklich nur abraten. Da wird es dann wirklich gefährlich. Also zwei Hunde sind am Bike oder auch am Scooter wirklich die absolute Grenze, wenn man vernünftig unterwegs sein will. Die vielleicht etwas unkonventionelleren Sportarten, die man mit den Hunden machen kann, sind dann zum Beispiel, dass man mit dem Hund laufen geht, Joggen geht, was auch immer. Man kann aber natürlich auch ganz andere Sportarten machen, die man vielleicht jetzt so als Sportart gar nicht verstehen würde im ersten Moment. Das ist zum Beispiel Wandern mit dem Hund. Also mit den Hunden wandern gehen, in die Berge irgendwo überhaupt kein Problem. Die Hunde sind im Allgemeinen sehr, sehr gute Kletterer, haben viel weniger Probleme mit schwierigen Passagen wie wir Menschen im Allgemeinen. Also die sind wirklich gut unterwegs, auch in schwierigen Gelände. Das ist überhaupt kein Thema. Man kann wunderbare Wandertouren mit diesen Hunden machen. Und ja, genau das war auch das, was wir dann schlussendlich auch an diesem vergangenen Wochenende gemacht haben. Und das ist auch der Grund, warum es eine kleine Verzögerung für den Podcast gibt, weil ich am Wochenende einfach nicht dazugekommen bin, den Podcast mitzuschneiden. Und zwar gab es am Wochenende, am letzten Wochenende, den ersten 24 stunden track and dog Track-and-Dog ist bei uns im NSSV schlicht und einfach Wandern mit Hund. Um was anderes geht es bei der ganzen Geschichte nicht. Die Marathon-Distanz waren aber keine 42 Kilometer, so wie bei einem normalen Marathon, sondern 65 Kilometer. Und man hatte dafür bis zu 24 Stunden Zeit, um eben diese 65 Kilometer zu überwinden. Das Ganze war ein Event, das am Freitag losgegangen ist. Das heißt, wir haben am Freitag Vormittag aufgebaut. Wir haben dann natürlich noch unsere Sponsoren abgeklappert, haben Gepäck bekommen, haben auch ein bisschen Verpflegung bekommen und so weiter. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unsere Sponsoren. Ganz, ganz großartig. Vielen Dank. Und wie wir alles dann aufgebaut hatten, sind dann auch die ersten Teilnehmer schon gekommen. Unter anderem hatten wir dann auch die Silvia Furtwängler bei uns. Die ist vielleicht manchem Schlittenhundefreund unter euch durchaus ein Begriff als eine der wenigen Frauen, die das große Yukon-Quest in Alaska gefinisht hat, und zwar 2003. Und die Silvia hat uns auch am Freitag am Abend einen wunderbaren Vortrag gehalten, hat uns wunderschöne Bilder gezeigt aus ihrer Wahlheimat Norwegen, genauso wie aber auch von diversen großen Schlittenhunderennen, sowohl in Alaska als auch in Europa. Ganz, ganz großartige Sache, wirklich interessant, wirklich sehenswert, gar keine Frage. Und am Samstag um 8 Uhr in der Früh ging es dann los. 8 Uhr war Start, es war viel Aufgebot da, es war das Fernsehen da, es war das Radio da, unsere Sponsoren waren natürlich anwesend und natürlich jede Menge Hunde und auch Teilnehmer. Ganz, ganz tolle Sache. In Summe waren... 18 Hunde mit 13 Menschen unterwegs dann auf dem Trail. Und ja, der Start verlief eigentlich grundsätzlich ganz gut. Es war ein klassischer Massenstart, das heißt, alle sind gemeinsam weggegangen. Dann gab es mal so die erste Orientierung, wohin geht's jetzt? Und dann sind die Leute auch schon losmarschiert. Der Vormittag war dann natürlich für uns vom Organisationsteam, ich bin ja selbst nicht mitgegangen, sondern musste mich so ein bisschen um die Leute kümmern, gemeinsam mit unserem Präsidenten, dem Christian Feigl, der da natürlich auch im Vorfeld schon in der Organisation den Großteil äh, der Organisation übernommen hat und auch dann während dem Event natürlich sehr, sehr stark im Einsatz war und dem Thomas Kierstein, der uns am Checkpoint unterstützt hat, am ersten dort die, auf die Teilnehmer gewartet hat, um sie dann eben auch mit Wasser zu versorgen und so weiter und auch die Checkpoint-Zeiten einzutragen, weil ja an den Checkpoints eine halbe Stunde verpflichtende Pause jeweils einzulegen war. Zwei Checkpoints gab insgesamt auf der Strecke. Ja, im Laufe des Vormittags haben sich dann die einzelnen Teams mehr oder weniger direkt auf den Weg zum ersten Checkpoint gemacht. Und wir haben dann bis Mittag eigentlich auch alle glücklich und heil am Checkpoint gehabt. Es gab zwar ein paar Verlaufaktionen, wo man vielleicht den Weg nicht ganz gefunden hat und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist das Ganze ganz gut gelaufen. Wir hatten unsere Teilnehmer auch die meiste Zeit über ziemlich gut im Blick, nachdem wir die Strecke eigentlich permanent abgefahren sind. Und ja, dann ging es am Nachmittag natürlich weiter mit dem etwas verkleinerten Feld dann schon. Also es, am ersten Checkpoint sind dann sehr, sehr viele natürlich ausgestiegen, weil natürlich die Distanz zum Gehen absolut nicht zu unterschätzen ist. 65 Kilometer ist eine harte Bandage, überhaupt wenn man das so in der Form nicht gewohnt ist. Und der erste Checkpoint war bei circa 27 Kilometer und das war dann der Punkt, wo viele natürlich gesagt haben, okay, es war schön, es war toll, aber es reicht. <lacht> und ja, im Laufe des Nachmittags kamen dann noch zwei Teilnehmer, ähm, also ein Teilnehmer kam durchs Ziel am Nachmittag schon und ein zweiter Teilnehmer bzw. Bezieh eigentlich die Teilnehmerin kam am Nachmittag ins Ziel und am Abend dann bzw. zeitig in der Früh um halb zwei kam dann ein weiterer Teilnehmer ins Ziel und ähm, ja, eine weitere Teilnehmerin hat dann bei Kilometer 55 schlussendlich aufgehört weil es einfach genug war und so waren dann eigentlich um halb zwei alle wieder gesund und heil, unverletzt und unversehrt wieder zurück am Steakout, also am Lagerplatz und es war super gute Stimmung, ganz ganz toll und wir haben uns natürlich über das viele tolle Feedback auch gefreut, was wir bekommen haben, ganz ganz tolle Sache. Am Sonntag, am Vormittag gab es dann noch so ein bisschen das Ausklingen der ganzen Veranstaltung und natürlich alles wieder abbauen. Der Samstag insgesamt war ein bisschen chaotisch, weil auch ziemlich der Wind gegangen ist und uns da den einen oder anderen Strich durch die Rechnung gemacht hat am Steakout-Platz, also am Lagerplatz. Aber okay, das gehört dazu, improvisieren ist ganz normal auf solchen Veranstaltungen, das muss man einfach immer wieder machen, das ist gar keine Frage. Und... Darin sind wir auch schon recht gut geübt eigentlich. Das funktioniert soweit schon ganz gut. Ja, es gab dann am Sonntag noch einen ganz, ganz tollen und schönen Bericht auch im Fernsehen. Es gab einen Bericht am Sonntag am Vormittag auch im Radio. Die Berichte werden dann in den nächsten Tagen bzw. Wochen, je nachdem, wie wir das Material dann von den, vom Sender bekommen, auch auf der Seite zu dieser Veranstaltung dann noch online gestellt, permanent. Das heißt, ihr könnt das dann alles wunderbar abrufen, alles gar kein Problem und könnt euch dann auch das Video, die Fotos und alles dort dann anschauen. Ja, im Großen und Ganzen war's das mal vom Wochenende, was sich so getan hat. Jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Folgen. In der nächsten Zeit stehen ein paar ganz interessante Veranstaltungen auch wieder seitens des NSSV am Programm. Es geht gleich Mitte Mai, geht weiter mit der ersten Etappe der Wanderchallenge. Die machen wir heuer zum zweiten Mal. Das erste Mal hatten wir das 2012 gemacht. Da geht es im Prinzip drum über mehrere Wanderungen hinweg, wo sich dann nach und nach die Länge der Wanderungen und der Schwierigkeitsgrad der Wanderungen auch steigert, im Prinzip Pfoten nach Kilometern zu sammeln, nach Streckenkilometern. Und wer dann am Ende die meisten Kilometer hat, kriegt dann so ein kleines Goodie als Anerkennung für die Teilnahme. Sollten mehrere Personen gleich viele Pfoten haben, am Schluss gibt es dann wahrscheinlich wieder die Auslosung, wo dann einfach das Los entscheidet, wer dieses Goodie dann bekommt. Eine weitere ganz tolle Veranstaltung ist auch in Planung, und zwar nennen wir die Catch-the-Points. Catch-the-Points ist im Grunde genommen eine Mischung aus Orientierungslauf und Geocaching. Im Grunde genommen geht es darum, dass ein paar Wegpunkte mittels Koordinaten angegeben werden. Es gibt keine Karten, es gibt nichts in die Richtung, Ziel ist es, mit einem GPS-Gerät die jeweilige nächste Koordinate zu finden um dann dort die nächste Koordinate vorzufinden und dann wieder zu dieser weiterzugehen und eben auch immer äh, dann den Weg auch zu finden. Das ist eben sozusagen der Part des Orientierungslaufs bei dieser ganzen Angelegenheit. Ja, das Ganze befindet sich aber noch in Planung, also da gibt es noch nichts Konkretes, aber da wird es dann in den nächsten Wochen sicherlich weitere Informationen dazu geben. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt und was uns da alles einfallen wird. Ihr dürft's auch gespannt sein und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch dann bei Catch the Points. Mal schauen. Ja, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit zum Thema Technik. Und zwar habe ich mir natürlich auch meine letzten Folgen immer wieder angehört, und ich weiß natürlich, dass die Aufnahmequalität mit dem Handy mit der Freisprecheinrichtung in den letzten Folgen jetzt nicht so ganz der Bringer war. Da bin ich momentan dabei eine Lösung zu finden. Ich kann mich noch nicht wirklich entscheiden, was es werden wird, ob es wirklich ein eigener Audiorekorder wird oder aber vielleicht doch irgendwie ein etwas moderneres Telefon als was ich jetzt habe, wo man dann auch ein vernünftiges Mikrofon anstecken kann, was im Moment leider so nicht möglich ist. Aber es wird dann in absehbarer Zeit auf jeden Fall auch von unterwegs eine bessere Aufnahmequalität geben. So viel sei an dieser Stelle schon mal versprochen. Ich lasse mir da was einfallen. Ja, und jetzt habe ich hier schon wieder gute 18 Minuten gequasselt. Und ich würde sagen, das reicht mal wieder für heute. Und ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Chris.